Beim Abwaschen grad immer das alte Wasser grad wieder brauchen. Einfach zum Vorspielen, einmal, dass man dann den grossen Dreck eigentlich schon weg hat. Ich lösche Lichter, ich sicher nicht brauche in der Wohnung. Ähm, ich glaube, dass ich nicht allzu viel Wasser vergeude. Wir haben die Heizung abgestellt bei uns zu Hause. Und der Boiler ist auch recht auf dem Minimum. Und langsam wird es schon frisch. Also ich glaube, bald müssen wir es schon ein bisschen gut tun Und Das mit dem Backofen oder so beim Vorheizen oder auch, ähm, zum Beispiel, die Wasch, wenn ich zuhause wasche, nicht mehr in den Hümbler hineingehe, sondern von der Luft zu trocknen. Also ich lösche einfach immer das Licht zuhause ab, wenn ich aus dem Raum gehe und versuche nicht allzu lange zu duschen.